Solo-Selbstständigen droht die Rückzahlung der Corona-Soforthilfen. Was zurückgezahlt werden muss, wer betroffen ist und wie du dich am besten verhältst, das besprechen wir in diesem Video. Anfangs wurde noch vollmundig versprochen, jedem zu helfen, es soll unbürokratisch sein, wir lassen niemanden hängen, die Gelder wurden schnell ausgezahlt, eine Rückzahlung wurde von den Politikern immer ausgeschlossen und jetzt soll auf einmal alles ganz anders sein? Kann man der Politik dafür einen Vorwurf machen? Ja und nein. Eine einheitliche Regelung aller Bundesländer, ja, das wäre wünschenswert gewesen und natürlich hätte die Kommunikation besser laufen können, aber ähm, trifft die Politik wirklich die alleinige Schuld an der ganzen Sache oder muss man auch den betroffenen Solo-Selbstständigen den Vorwurf machen, die Antragsbedingungen vielleicht nicht richtig 100% gelesen zu haben? Auch hier muss ich sagen Ja und Nein. Als erstes müssen wir natürlich klären, wann eine Rückzahlung gefordert werden wird beziehungsweise wenn wie viel zurückgezahlt werden muss und konkret geht es hier um das Wort Überkompensation. Also, wann muss zurückgezahlt werden? Wenn du zu viel beantragt hast, also mehr erhalten hast, als du benötigst. Sozusagen im Falle dieser Überkompensation. Was muss zurückgezahlt werden? Natürlich, ganz klar, den Betrag, den du nicht benötigt hast, also die sogenannte Überkompensation. Und hier liegt auch schon das Problem, es gibt nach wie vor, je nach Bundesland, unterschiedliche Aussagen zu der Frage, dürfen private Kosten davon gedeckt werden oder nicht? In den meisten Fällen ist die Antwort klar, Nein, zur Deckung privater Kosten muss Grundsicherung beantragt werden. Was aber, wenn du schon das Geld für deine privaten Lebenshaltungskosten ausgegeben hast? Dann fang bitte sofort an, deine tatsächlichen betrieblichen Kosten gewissenhaft über drei Monate ab Antragsdatum zu ermitteln und ziehe dafür bitte unbedingt eine Steuerberatung hinzu, wenn du noch keine hast, denn es ist nicht ganz so einfach, vor allem wenn du nicht total fit in Buchhaltung bist. Den ermittelten Betrag ziehst du von den erhaltenen Soforthilfen ab, also die, die du bekommen hast und den Restbetrag, der dann noch übrig bleibt, den legst du bitte ganz gewissenhaft äh, erstmal auf Weiteres auf die Seite, auf ein extra Konto und versuchst, falls du es nicht beieinander hast, das Geld äh, schnellstmöglichst diesen Betrag anzusparen. Also. Ja, wie gesagt, wenn du es gerade nicht hast, dann fang bitte schon an, dich darauf vorzubereiten, auch wenn am Ende vielleicht nichts passiert. Wer damals in den Medien aufmerksam zugehört hat und danach die Antragsbedingungen auf den Webseiten in der entsprechenden Länder gewissenhaft studiert hat, der konnte durchaus damals schon feststellen, ob er wirklich anspruchsberechtigt ist und wenn ja, in welcher Höhe und vor allem, wofür die Hilfen tatsächlich verwendet werden dürfen. Wurden dabei Fehler gemacht? Ja, definitiv. Sowohl von Seiten der Politik als auch von Seiten der Selbstständigen selbst. Gerade die, die als erste erstmal pauschal den Maximalbetrag beantragt hatten, ohne jetzt irgendwie die genauen betrieblichen Kosten zu kennen, die wird es wohl mit den Rückforderungen am härtesten treffen. In meinem Livestream vom 15.04. habe ich erklärt, wofür du die allgemeinen Soforthilfen beantragen darfst und äh, was dabei zu beachten ist. Das entsprechende Video findest du hier oben oder wie immer in der Videobeschreibung. Und die entsprechende Stelle mit den Voraussetzungen habe ich extra mit einer Sprungmarke markiert, damit du direkt hinspringen kannst. Und das ist eben jetzt genau die Problematik, weil, also schau dir das Video nochmal an, weil die Voraussetzungen, wann zurückgezahlt werden muss und die Bedingungen, wofür die Hilfe verwendet werden darf, ja, das war zum Beispiel in Berlin anfangs unklar und auch in Nordrhein-Westfalen hat sich das zwischenzeitlich sogar auch mal verändert. Zumindest ist das die allgemeine Wahrnehmung unter den Soloselbstständigen. Aktuell ist das alles noch nicht abschließend geklärt und es bleibt also abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt. Deshalb, egal wie die Entscheidung der Politik letztlich ausgeht. Klar für alle ist, die Soforthilfen dürfen nur zur Deckung der laufenden Betriebskosten eingesetzt werden. So. Das ist auch in den FAQs des Bundesministeriums für Wirtschaft auf Seite 2 schon eindeutig damals hervorgegangen. Und zwar, dass der Antragsteller versichern muss, dass er durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen, weil, und jetzt wird es wichtig, die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb voraussichtlich nicht ausreichen, um, jetzt ist auch wichtig, die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung folgenden drei Monaten. Also die Verbindlichkeiten... Aus dem fortlaufenden erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand, also beispielsweise gewerbliche Mieten, Pachten, Leasingraten und so weiter, zu zahlen ist. Also mit erwerbsmäßig ist hier betrieblich, also die betrieblichen Kosten sind hier gemeint. Die sollten bei jedem definitiv anerkannt werden, sofern du diese Kosten auch glaubwürdig nachweisen kannst. Und ob du jedoch deine privaten Fixkosten davon hättest bezahlen dürfen oder dir auch ein Gehalt ausbezahlen hättest dürfen. Das ist nach wie vor gesagt ein äh, Streitpunkt und ich würde aktuell lieber an deiner Stelle nicht darauf spekulieren, äh, dass die Anrechnung deiner Lebenshaltungskosten akzeptiert wird. In Nordrhein-Westfalen bleibt diese Frage nach wie vor unklar. In Bayern hingegen wurde definitiv getrennt, äh, dass die allgemeinen Soforthilfen wie andernorts auch nur für die betrieblichen Ausgaben gelten wohingegen der Sonderfall die Künstler Künstlersoforthilfe ausdrücklich zur Sicherung des Lebensunterhalts dient. Also genau das Gegenteil der allgemeinen Soforthilfen. In Bayern bleibt dadurch auch allen nicht künstlerisch tätigen, so wie in allen anderen Bundesländern zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes nur der Gang zum Amt. Und damit der Antrag auf Grundsicherung, also in anderen Worten Hartz IV. Und das will natürlich auch niemand, aber es ist immerhin die Möglichkeit, hier in Deutschland, um nicht komplett vor dem Nichts zu stehen. Ja, ich weiß, das mag sich ungerecht anfühlen und äh, vor allem, weil es wurde unterschiedlich kommuniziert in der Politik so, in der, auf den Seiten dann wieder anders. Aber ich gebe dir jetzt den Tipp, lieber jetzt den Schmerz und äh, was auf die Seite legen und dir ein bisschen eine Sicherheit verschaffen, als später den Hammer zu kriegen, wenn du ihn vielleicht gar nicht brauchen kannst. Ein weiterer Pferdefuß entsteht zudem, wenn du innerhalb der drei Monate nach Antragsdatum ähm, schon wieder erste Einnahmen haben solltest oder gehabt hast, die dir vorzeitig, vor Ablauf der drei Monate, neue Liquidität geben. Dann solltest du dich auf eine Rückforderung zumindest geistig schon mal darauf einstellen. Das gilt auch übrigens für die Künstler-Soforthilfe, wenn die laufenden Einnahmen nicht ausreichen, um das ist der entscheidende Satz. Du darfst also in dieser Zeit keine laufenden Einnahmen haben oder gehabt haben, mit denen du die Möglichkeit gehabt hast oder hättest, deine Kosten zu decken oder zumindest anteilig zu decken. Wie gesagt, es ist vieles noch in der Schwebe und nicht abschließend geregelt und deshalb würde ich dir zumindest raten, zumindest schon mal vom Worst Case auszugehen. Ja, Ob das jetzt gerecht oder ungerecht ist, da lässt sich jetzt streiten, das ist eine andere Diskussion und dass du natürlich verärgert und enttäuscht bist, das kann ich natürlich komplett mit dir mitfühlen. Heute geht es explizit darum, dass du das Ganze aufmerksam beobachtest und weiter verfolgst und dich zumindest für die Eventualität schon mal finanziell vorbereitest. Auch wenn am Ende vielleicht gar nichts passiert, also was ich dir natürlich von ganzem Herzen wünsche. Ja, sollst du mehrere Programme beantragt haben, wie zum Beispiel Bundeshilfe und die Länderhilfe, dann wird auch hier eine Überkompensation ausdrücklich ausgeschlossen. Das heißt, in anderen Worten, du darfst Egal wie, nicht mehr bekommen, als dir zusteht. Und alles, was darüber hinausgeht, das musst du natürlich zurückgeben. Und egal, ob das über zwei oder ein Programm verteilt ist. Ja, du kannst natürlich jederzeit auch freiwillige Rückzahlungen vornehmen, wenn du klar ausgerechnet hast, wie viel du tatsächlich gebraucht hast und wenn du das natürlich auch nachweisen kannst oder gut nachweisen kannst. Ja, weil immerhin es sind Steuergelder von allen für alle ja, und das, was dir zusteht, das sollst du auch behalten dürfen. Da wird dir sicherlich keiner einen Strick draus drehen. Aber falls du dann durch so eine Rückzahlung jetzt erst recht in wirklich finanzielle Schwierigkeiten kommst, dann stimmt definitiv mit etwas Grundlegendes mit deiner Selbstständigkeit nicht und dein Business ist nicht krisensicher. Und spätestens bei einer zweiten Welle ja oder beim nächsten unvorhergesehenen Ereignis, egal was da kommt, wird es für dich alles noch schlimmer, als es jetzt schon war. Und die Corona Krise hat ja klar gezeigt, dass man bei Ebbe sofort sieht, wer ohne Badehose dasteht. Das ist auch ein Versäumnis, das sich ja leider manche Solo-Selbstständige auch vorwerfen lassen müssen. Und zwar, dass sie nicht ausreichend vorgesorgt haben, beziehungsweise vielleicht durch ihr Business auch nicht vorsorgen konnten, durch zu niedrige Stunden- und Tagessätze oder Honorare, um damit so viel Rücklagen zu schaffen, damit sie ihr Business drei Monate, zumindest mindestens drei Monate oder länger, auch über Wasser halten können, ja. Das Problem ist ja, wenn jetzt die Krise nicht staatlich verordnet ist, so wie diesmal, dann kann ja auch aus anderen Gründen eine Krise eintreten, die dich mal zwei Monate ausnockt, oder sei es ein Unfall, eine Krankheit oder ja, vielleicht auch irgendetwas Unvorhergesehenes, was deine Einnahmen sofort pulverisiert. Und auch dann solltest du als Selbstständiger natürlich damit umgehen können. Und wenn du jetzt sagst, ja, verdammter Mist, ich habe echt keinen Bock mehr auf diese ganzen Ängste in diesem Corona-Lockdown, mit dem ganzen Stress, dem blöden Geld, wegen der Miete, äh, nicht zu so wissen, wie es weitergeht, ich will es auf keinen Fall ein zweites Mal erleben dann melde dich an zu meinem umfassenden Trainingsprogramm, speziell für Solo-Selbstständige, um dich auf eine zweite Welle oder eine eventuell zweite Welle oder auch jede andere zukünftige Krise besser vorzubereiten als bisher. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Mehr Verdienst und Gelassenheit durch professionelle Kalkulationen, wie du als Freiberufler, Freelancer und Selbstständiger schneller besser, erfolgreicher kalkulierst und auch verhandelst. Mehr zu dem Trainingsprogramm und die Inhalte darin findest du auf meiner Webseite www.stefanweiss.biz. So, das war es auch schon wieder für heute und ich hoffe, du bleibst von den Rückzahlungen der Soforthilfen verschont. Aber du weißt, es ist immer besser, einen Plan nicht zu brauchen, als keinen zu haben. Ja? Also, in diesem Sinne, bleib gesund und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du sofort erfährst, wenn es neue Informationen dazu gibt. Bis dann.